Willkommen zurück zu Pokémon Kame Ja, yeah, wir dehnen uns ein bisschen. Yeah. Irgendwie erinnert mich dieses Theme ein bisschen an ähm, Kanto Route 1. Nicht Route 1, äh. Eine Stadt. Irgendeine Stadt war das, glaube ich. Erinnert mich die Musik ein bisschen. Naja, egal. Ähm, ich habe gemerkt, man kann. Irgendwo Emotionen machen. Wo waren das? Irgendwo konnte ich Emotionen machen. Ja, das waren Mitteilungen. Keine Ahnung, man konnte irgendwo Emotionen machen. Das war ganz cool. Aber wahrscheinlich am Ende der letzten Folge gesehen. Und äh, ja, in letzter Folge haben wir dieses legendäre Pokémon gefunden, gerettet. Und jetzt sind wir Freunde. Vielleicht wird es auch noch nie gehören. Wer weiß. Wir sollen erstmal da oben, da oben genau, da oben hingehen. Zum Leuchtturm. Das ist unser nächstes Ziel. Deshalb Sturstracks, hinauf. Denn ich habe keine Lust auf wilde Kämpfe. Ich will weitermachen. Steht jemand? Ist das etwa? Was machst du denn hier draußen? Was also? What bro? What? Das hat nichts mit euch zu tun. Moment, dich kenn Ich kenne dich doch, Peppa, richtig? Aus dem Geisteswissenschaftlichen Zweig? Du bist doch der Sohn von dieser Pokémon-Professorin, Professor Antiqua. Lass meine Mutter aus dem Spiel, okay? Pepper heißt er. Ich will wissen, was dieses Ding hier macht. Und dazu auch noch in dieser Form. Äh, Ich habe es unten bei der Klippe gefunden. Wir haben einen seltsamen Ruf gehört und wollten der Sache nachgehen. Aber dann ist Maike die Klippe runtergestürzt. Dieses Pokémon hat mir geholfen. Ich glaube, es hat dabei seine ganze Kraft aufgebraucht und sieht deshalb ja, so aus. Aber er hätte es sollen, wie stark es war, bevor es seine Form gewechselt hat. Ich weiß schon, aber in dieser Form kann es nicht kämpfen. Die wahre Form von Koraidon ist die, die es im Kampf annimmt. Dieses Pokémon heißt Koraidon? Woher weißt du das? Ja, ja, Du kannst nicht ins Labor. Die Tür ist abgeschlossen. Dein Gesicht sagt mir rein gar nichts, aber der Uniform nach bist du auch an der Akademie. Koraidon ist kein Pokémon, das sich von jedem dahergelaufenen Trainer rumkommandieren lässt. Ach ja? Was für ein Pummel ist es dann? Pfff, lass mich erstmal testen, ob du überhaupt das Zeug dazu hast, dich um es zu kümmern. Na, traust du dich? Okay. <lacht> du hast den Funken mehr Motivation, als ich dachte. War der Kampf? Bei einem Kampf komme ich wenigstens auf andere Gedanken. Ich habe mich geheilt. Null! No! Gegen Pepper. Mit seinem Raffel. Los, Takoro! wie es am Hintergrund zuschaut, cool. Ihr habt ein paar unschöne Erinnerungen in mir geweckt. Dafür werde ich mich revanchieren. Okay, wollen wir doch mal sehen. Ich bin geheilt. Ach, danke schön, ich wurde geheilt irgendwann. Cool. <lacht> Dann Glut. Ich weiß nicht, was Stärke ist. Glut oder Kanon? Äh. Kanon ist Stärke. Hm. Wie immer ist da, da, da, da, da. Wir haben so eine Hase. Und hier ist ein bisschen wieder rund Das war's, hast du eine Raffe? Wow, okay. Na! Ah, ein bisschen was scheinst du auf dem ganzen Kasten zu haben. Was? Ein bisschen was scheinst du auf dem Kasten zu haben? Achso. Sorry. Mhm. Interessant. Aha. Ah. <lacht> Ganz brav guckt es uns an. gekämpft <lacht> Maike. Mit einem gerade erst angefangenen Pokémon hatte ich wohl eh keine Chance. Das stimmt. Naja, wenn du dieses Pokémon wirklich in deine o -Boot nehmen willst, wirst du das hier brauchen. Mit diesem Ball kannst du es unter Kontrolle bringen. Wir kriegen Korall und Zuge, aber wir kriegen wirklich einfach so von Anfang an das Legi. In welchem Pokémon ist das denn bitte so? Naja. Anscheinend in diesem. Aber es war interessant. Das ist Korinus Pokéball. Du hast ihn von einem Jungen namens Pepper erhalten. Äh, und warum genau hast du sowas? Puh, endlich bin ich das Ding los. Man sieht sich. Hä, hey, ich hab dir eine Frage gestellt. Komischer Dude. Dann halt nicht. Wir sehen uns in der Akademie. Vorausgesetzt, du kommst überhaupt. So ein komischer Typ. So ein komischer Typ. Und hey! Ja, oh, wir haben das Legi! Das Kammer-Legi. Ihr wisst alle, was ich meine. Aber er scheint einiges zu wissen. Er, er. Wenn ich ihn das nächste Mal erwische, muss ich unbedingt gegen ihn kämpfen. Vielleicht kann ich so ein paar Antworten aus ihm rausquetschen. Komm, gehen wir auf den Leichtturm. Von dort oben können wir die Akademie sehen. Okay. Aber. Ha! Uh, interesting. Das wusste ich nämlich schon von ähm, ein paar Trailern, ein paar Gameplay-Sequenzen. Ihr wisst ja, also die Leute, die Pokémon nicht als erstes Maß spielen, die wissen, dass man sechs Pokémon haben kann. Aber Kuraidon zählt als siebtes Pokémon ist immer da. Und vielleicht sieht man schon in seinem <lacht> verschluckten Reifen, aber er hat noch einen weiteren Sinn, als einfach nur da rumzustehen und mir vielleicht etwas helfen. Aber ich glaube, das werden wir noch gleich herausfinden. Steig auf den Leuchtturm. Ja, mache ich gleich. Ich möchte mich tatsächlich aber erstmal ein bisschen umschauen. Ja, ich wusste es. Hier ist noch ein Item. Und zwar einen Beleber. Die sind gut dafür, wenn dein Pokémon dead ist. Also einfach belebst. Man muss nicht. Ja. Man muss ich nicht nur Neues fangen. <lacht> Haben wir hier noch lang? Ja, hier ist nichts. Okay. Nee, nee, kein Bock auf Kampf. Ich. Geh okay, jetzt hier hoch. Klapp, klapp, klapp, klapp. Südliche Zone 1. Interesting, interesting. Schau mal, da hinten liegt Mesalona City. Mesalona City. Mit der Akademie. Das große Gebäude mit dem Pokéball drauf ist die Akademie. Hm. Trägt das größte und das, was am meisten ins Auge pocht. Ich freue mich schon total darauf, mit dir in einer Klasse zu sein, Maike. Ach ja, Unterricht. Äh. Hey, das ist die Gelegenheit, noch mehr über Pummelkäufe zu lernen. Ah, die Aussicht vom Leuchtturm ist einfach großartig. Ich finde es nicht. Berge, saftig grüne Wiesen und dichte Wälder, soweit das Auge reicht. Und in dieser herrlichen Natur leben so viele Pokémon, die nur darauf warten, dir zu begegnen. Also, in diesem Sinne, willkommen in Paldea. Okay, wie du siehst, ist es noch ein gutes Stückchen bis zur Akademie. Mhm, aber was ist denn lassen? das denn? Lass lässt aber nach Pratolido gehen. Das liegt auf dem Weg. Okay, Zwischenstopp. Auf geht's! Dieses Pokémon-Symbol da hinten, das... Erinnert mich ein bisschen an äh, Pokémon Go, diese Stops. Ich spiele zwar kein Pokémon Go mehr, aber ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, dass diese Stopps so aussahen. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> äh, zwei FPS oder so? Wie viele FPS sind das? Ich rede natürlich da hinten über den weißen Pokéball. Naja. So schlimm ist es jetzt nicht, aber ich hoffe, dass das nicht häufiger passiert. Na? Nach oben zurückkehren. Möchte an den Ort zurückkehren, an dem du dich vorher befunden hast. Was? Warum das denn? Wieso wird das ist jetzt angezeigt? Verstehe es nicht. Na egal. Äh, item. Einen Trank. Schön. Südliche Zone 1. Komm, lass uns kämpfen. Unser erster richtiger Trainerkampf. Let's go. Aber man muss Trainer jetzt aber ansprechen? Kein, äh, wir gucken uns in die Augen und let's go, sondern wir müssen uns ansprechen. Interesting. Warum auch immer. Also man kann eigentlich alles skippen, wenn man will. Wenn wir Pokémon Trainer uns geeignet ansprechen, steht den Kaffer an! Ha! Knirps Diego! Oh, habt ihr gesehen? Er hat so einen Tauros auf seinem T-Shirt. Hm. Wir haben ja schon mal einen Tauros. Oh, da hinten ist noch was. Wir haben ja schon einen Tauros gesehen in, dem, in der Intro-Sequenz. Und das ist doch genau das Tauros, was er da trägt. Das ist ein neues Tauros. Ein Paldea-Tauros. Heißt, der das auch demnächst? Früher oder später? Level Up für... Full Koko oder Takoko. Ah, deine Pokémon sind richtig stark! Ja, ich hatte eine komische Stimme von gehabt. <lacht> Egal. Egal. Enton. Hehe. <lacht> oh, Verteidigung. Enton. Oh, das ist aber nicht klug, gegen enton zu kämpfen. Mit einem Feuer-Pokémon. enton ist nämlich ein Wasser-Pokémon. Wir können es trotzdem so mal versuchen. Ich weiß ich ja noch keine Wasserattacke. Das könnte ja sein. Aber man sieht aber den Typen. Oh ne, sieht man nicht. Das ist das männliche Zeichen. Ich dachte gerade. Kratzer. Okay, vielleicht ist wirklich noch gar keine Wasserattacke. Aber ich stehe da hinten in einer Seht ihr das auch? Nehmt den Mentor an, das guckt zu. Das ist halt die Zurill. Das muss ich direkt danach bekämpfen. So, schau mal kleiner mir das Azuri durchkämpfen. Komm, Alle Level Up und Attacken. Käfer, Trotz und ruckzuckieb Cool. Cool, cool. Hey, Kleiner! Ja, ich weiß nicht, ich, ich finde das Theme sehr chillig. Also, ich finde es so nicht gut oder sondern nicht schlecht. Ich finde es einfach chillig. Vielleicht ein bisschen unpassend. Aber... Generell den Song selber finde ich nicht schlecht. So. Und du bist down. Bam. Genau, Zuri ist ein Typ normal, aber wird später zum wasser pokémon wenn es sich entwickelt. Aber ich glaube, es war so eine Freundschaftsentwicklung und äh, da musst du ständig draußen haben und ständig mit dem Reden. Du musst ihm sehr viel Aufmerksamkeit geben. und äh, Freundschaftsentwicklung sind ein bisschen nervig. Äh ist nichts mehr okay können wir über Wasser laufen können wir ja wozu die Brücke nutzen nee. mache ich nicht nee ich weigere mich die Brücke zu benutzen aber ja das ist wirklich Open World oder nicht Open Area wie Legends sondern wirklich Open World ah ja ja hier geht aber einiges ab welche springen ja ich kann runter sliden cool weil ist noch ein Item das ich gesehen habe eine paraheiler oh Gott Karte? Äh, das war nicht die Karte. Das war die Karte. Wo ich lang? Ich kann reinzoomen. Äh. Gucken wir uns mal hier um. Generell ja, umschauen ist, denke ich, nicht verkehrt. Vielleicht finden wir noch ein paar Pokémon, die nur in so einem kleinen Gebiet auftauchen. Das kann ja sein. Das kann ja sein. Wo sind wir hier? Hier ist wieder ein Strand. Aber sonst ist ein... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Seht ihr, was wir hier haben, Freunde? Äh. Ja. Ha? Was ist denn jetzt los? Hö, ich kann mein Pokémon da hinschicken? Was? Oh, der hat Angst vor mir. Okay, ich kann zumindest auf das Carpador zugehen. Aber wieso kann ich auf das Schlick da nicht zugehen? Hä? Warum ist hier so ein... Was? Hä? Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Hä? Okay. Ich denke, es sollte reichen, oder? Das ist ein Carpador. Oh, was? Platscher! Nichts geschieht. Ja, Carpador ist auf Level 20 gut, weil dann entwickelt es sich zu einem starken Pokémon, aber Carpador selber ist einfach nur ein Opfer. Aber ich will gegen das Schleck da kämpfen. Das ist ein neues Pokémon hier. Das ist ein barmelin Die verschwinden direkt wieder in ihre Löcher. Komisch, komisch. barmelin Das kann auch bestimmt auf Level 6 wasser Wassertag, oder? Obwohl nicht. Wir setzen nur Tackle ein. Vielleicht sind die auch einfach gestellt am Anfang des Games. I don't know. Trotzdem hält es mich nicht davon ab, dich klein zu machen. Kana. Kills das schon? Ah, noch nicht ganz. Okay, ich komme später noch mal zurück zu den Schlick. Da anscheinend kann man die jetzt noch nicht fangen, weil man da irgendwas für braucht. Weil die hauen direkt ab. Die verstecken sich direkt. und Level 10. Nice. Jetzt schon Level 10. Das ging echt schnell. Aber ja, XP-Teiler, ne, ihr kennt das in den neueren pokémon spielen Die sind halt, sind halt immer aktiv und die kann man nicht ausmachen. Kann man nicht toggeln. Verstehe nicht warum, aber ist so. Ach so, vielleicht... So, schleichen. Nein, was machst du? Was? Komm schon, ich bin noch ein... Hallo. Äh, hä? Ich kann meinen Pokémon zum Kampf schicken? Wie habe ich das denn gemacht? Hä? Mein Pokémon ist doch einfach selber hingegangen. Ich würde es nochmal versuchen. Mich nervt es das aber, dass der... mein.. mein man da lang sieht es mich okay ich versuche noch mal ich gebe jetzt erstmal auf ich möchte ich nicht langweilen mit <lacht> meinen versuchen die nicht funktionieren falls einer von euch weiß es funktioniert könnt es mir gerne sagen ansonsten mache ich mich einfach selber schlau ähm, ja vielleicht soll man die noch gar nicht hin ich weiß es nicht egal ähm, laut map ah ja, wieder falscher knopf ja laut map Sollten wir sowieso woanders lagen. Aber ihr müsst damit rechnen, dass ich in diesem Let's Play mich sehr viel umschau. Ja, ich werde mich hier sehr viel umschauen. Es ist ein Open World Spiel. Das sollte eigentlich offensichtlich sein, dass ich, so, dass man, dass man sowas macht. Ne? Okay. Ah, die sind doch schon direkt da. Davon ist es schon. Ich dachte, es wäre noch etwas weiter weg. Aber nö, nö, nöp. Aufwecker und was ist das andere? Eine Sinelbeere. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Seeso-Kids. Wann waren die zuletzt in einem Pokémon-Spiel drin? Denn fünf, wo die herkam? Ich weiß es nicht mehr, aber ich meine Sesokids ist äh, nicht so das häufigste Pokémon. Vor allem diese Form oder ich weiß es aber gar nicht. Sie so hat vier verschiedene Formen je nach Jahreszeit. Und ich glaube eine Form ist sehr häufig und alle anderen Formen nicht. Ich weiß nicht mehr, welche was war. Aber daran kann ich mich noch so ein bisschen erinnern. Oh Gott! Ich drücke immer die falsche Knopf. Ich drücke mal Minus. Äh, ja. Ähm. Eieiei. Schaut euch das an. Wie riesig das Ganze hier ist. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Das gucken wir uns später an. Das ist ja viel zu groß erstmal für mich. Oh Gott. Ja. Ich gehe erstmal lang, hier erstmal weiter. Früher oder später wenn wir uns sowieso alles angeschaut haben, aber ich möchte ein bisschen mit der Story progressen. Was bist du denn für einer? Bist du ein Fluffeluff? Ist aus ein Fluffeluff? Ja, yep, ist es auch. Ja, Fluffeluff ist genauso wie... Oh, was? Wann bin ich höher seit wann? Äh, ja gut, dann äh, dann halt nicht. Ja, aber Fluffeluff musst du auch oh, mit äh, Freundschaft entwickeln. Schau mal, was da ist. Oh mein Gott! Okay, okay, ähm, ähm, ähm, heilen, ganz schnell heilen. Trank. Okay, okay. Oh mein Gott, ich brauch das, ich brauch das, ich brauch das, ich brauch das. Oh mein Gott! Das ist super, das ist ein Wuper. Auf Deutsch, Filido. Aber es ist ein paldien das heißt, das ist jetzt nicht mehr Typ Wasser-Boden, sondern Typ Giftboden. Wie cool ist das denn bitte? Ich liebe dieses Filido. vor allem dieses Filino. du selber ist cool, aber das hier ist noch, meiner Meinung nach, viel cooler. So, jetzt können wir es fangen. Oh, vielleicht mache ich das als Teammitglied, das wäre eine gute Idee. Ich überlege es mir noch. Erstmal kommst du aber rein in den Ball. Weg, okay. Und... Yes! Nice! Super! Dann ist es ein Wupper. Okay. Fehlino, ein verlorener Revierkampf, zwang es am Land zu leben. Um sich zu schützen, entwickelte es eine giftige Schleimschicht für seinen Körper. Oh, der Arme! Der Arme! Er durfte nicht mehr schwimmen gehen. Ja, Wuper, hab ich ja gesagt ist super. Deshalb nennen wir ihn so. Ist er männlich oder weiblich? <lacht> yeah, wie er guckt. Männlich oder weiblich? Es ist männlich. Alright. Nenne ich wollte zu wissen. Ist kein Problem. Ah doch, es kann hier schwimmen. Aber nur so ganz klein. Nur so ganz klein, äh, Pfützen. Kann es schwimmen. Weil es sonst nicht akzeptiert wird. Armes, kleines Wooper. Armes, kleines Filino. Ja. Hab ja gesagt, ich werde oftmals die englischen Namen benutzen. Gewöhnt euch dran. Uh, Trassler. Hallöchen. Ja, Trassler ist schon ein sehr, sehr cooles Pokémon. Männlich und weiblich. Da ist es in beiden Formen anders. So. Aber es... Ist es die Pflanze? Das ist es nur Psycho. Es ist auf jeden Fall Psycho. Aber ich weiß nicht, ob es auch noch Pflanze war. Das habe ich jetzt vergessen. Egal, es ist auf jeden Fall jetzt. Down. Pah. Aber ich finde es echt cool, muss ich sagen, dass das Spiel sofort losgeht. Das ist echt cool. Und ein Fido! Ein kleines Fido. Das ist voll mit, mit äh ja, mit Teig. <lacht> ein Teighund. Ein Hefe. Genau, ein kleines Hefe. <lacht> Das ist eigentlich ein äh, äh, ganz guter Name für das Ding. Bitte kill es nicht. Uh, ganz knapp. Da können wir es fangen. Pokéball, go! Bam, bam, bam. Yeah! Yeah! Level 11! Hefel. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Sein Atem enthält Hefe und bringt so alles in der Umgebung zum Gären. <lacht> okay. Das ist doch keiner rund. Keiner rund. Ja, ja. Und damit haben wir ein volles Team. Sieben Pokémon. <lacht> Sieben Pokémon. Mein Pokémon ist wieder fit. Okay. Ich kämpfe noch nicht gegen den. Ich gehe erstmal hier hinten hin. Guck mir die Stadt an. Nein, nicht die Stadt. Äh, den Ort. Ich möchte kurz hier in diesen... Bereich gehen. Und dann kämpfe ich gegen den. Wie steht es auch. Pratolido. Ja, okay, man kann nicht damit reden. Schade. Ja. Ich muss nämlich heilen. Das kann man hier. Hey, ich bin hier drüben, Michael. Hi. Da bin ich. Das ist ein Pokémon-Center. Hier gibt es einige nützliche Dienste für Pokémon-Trainer. Aber sie können das sicher besser und genauer erklären als ich. Äh, ja, mit Vergnügen. Willkommen beim Pokémon-Center und so. Ich kümmere mich darum, deine Pokémon wieder fit zu machen. Komm gerne, öfter, bitte. Direkt neben mir befindet sich der Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du alle möglichen Items erwerben, zum Beispiel Pokébälle zum Fangen, Pokémon oder auch Tränke, die deine Pokémon heilen. Als Bezahlung für deine Einkäufe werden auch Liga-Punkte, kurz LP, akzeptiert. Ein LP entspricht einem Pokédollar. dollar Hm, warum gibt's da die Währung? Okay. An diesem Schalter hast du die, hast Zugriff auf die TM-Maschine. Hier kannst du technische Maschinen, kurz TMs, herstellen. TMs werden verwendet, um deine Pokémon an tag zu bringen. Kann man herstellen? Okay, interesting. Um eine TM herzustellen, benutzt du LP, so viel von Pokémon hinterlassenen Materialien. Ah, dafür gibt es LP. Ey, die sind mega nützlich! Die kannst du an dieser Maschine oder eben auch in Läden ausgeben. Ich habe eine ganze Menge davon. Hier, ich gebe dir solche welche ab. Oh, danke. 5000! Oh, ich hatte schon vorher ein paar. Ah, wow. oh, die sind auch für dich. Pokémon-Materialien, danke. Der F mit, dem F mit der, der Freundeskreisfunktion kannst du dich über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainer zusammentun und dich mit ihnen ins Abenteuer stürzen. Schau mal gerne mal am Pokémon vorbei, wenn du Hilfe benötigst. Vielen Dank für die tolle Erklärung. Brauchst du mal eine helfende Hand? Komm zum Pokémon Center gerannt. Das kann manchmal in Tests dran, also merkst du dich besser. Oh, und wenn du dich ein bisschen an deine Pokémon gewöhnt hast, kannst du ja mal versuchen, das Pokémon an der Spitze deines Teams durch Drücken der Erdtaste loszuschicken. Dann kann nämlich das Pokémon, mit dem du spazieren gibst, selbstständig Items aufsammeln oder gegen andere Pokémon kämpfen und so. Cool. Du Drücken von der und kannst du Pokémon äh, losschicken. Es kämpft eigenständig gegen Pokémon in der Nähe oder sammelt Items auf. Wenn Pokémon allerdings nur noch wenig Kraftpunkte verfügt, kann es nicht losgeschickt werden. Geschächte Pokémon lassen sich ja mit Trank heilen. Äh, Wenn es einen Kampf startet, musst du ihm dabei keine Anweisung geben. What? Bei solch einem Autokampf kannst du dein Kämpfen Pokémon im Auge behalten und gleichzeitig die Umgebung erforschen. In einem Autokampf bestimmen die Stärke, der, die Stärke und der Typ, der beteiligten Pokémon, wer gewinnt. Wenn da das Pokémon, das du so schickst, möchtest, mit Bedacht aus. Aha. Okay. Okay. Ja, soweit ich weiß, das wurde, ich, wurde mir von einem kleinen Vogel zugezwitschert, Soweit ich weiß, wenn man ein Shiny-Pokémon findet, dann kann das nicht automatisch angegriffen werden. Was echt nice ist. Und allgemein, die Funktion ist echt gut. Ich meine, damit musst du nicht die ganze Zeit. Und dann äh, Attack und Attack und tackle und tackle und, und dann. Yay! Yeah, 2 XP bekommen und dann. Äh, Animation, nächster Kampf, Animation und ganz viel. Sondern du schickst einfach dein Pokémon raus. Es kämpft. XP. Du schickst mein Pokémon raus und es ist zu so viel schneller. Super viel schnell. Pokémon Center eignet sich hervorragend dazu, sich mit Freunden zu treffen. Keomi, okay, vielleicht zeige ich euch das Feature demnächst mal. Aber jetzt habe ich dem kleinen Racker noch ein Battle versprochen. Oh, ich habe mich geheilt. Ich dachte, das hau ich automatisch. Ich weiß aber nicht, ob Pokémon, anscheinend Pokémon irgendwie einen Sound haben. Das weiß ich nicht. Wäre cool, wenn ja. Wäre blöd, wenn nein. Um Ratfragen, Gebuster. Geburtstag? Gerne. Das kann nicht mehr geändert werden. Naja, also für die Leute, die nicht wissen, wann mein Geburtstag ist. Achso, in der zwölf Monate. Warum ist Monat als erstes? Oh Gott, das ist böse. Vor allem für uns Europäer. Äh, ja. Zehnter. An welchem Tag? 26. Ja, 26. Zehnter. Ne, da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Genau. Okay. Und? Um Ratfragen. Mal sehen, wo kommt du als nächstes hin? Ich empfehle erstmal die Orangenakademie akademie aufzusuchen. da ist aber das bestimmt aufregend. Äh, ist der Tag aufregend, okay. Na gut! Pokémon heilen. Da sehen wir alle unsere Pokémon, die wir jetzt gerade gefangen haben. Okay, was passiert, wenn wir jetzt ein weiteres Pokémon fangen? Was passiert mit diesem Pokémon? Was du es nicht wusstest? Wenn du es nicht weißt. Äh, was hast du jetzt zu tun? Soll ich frage am Rat. Ich hoffe, ich kann dir weiterhelfen. Und ja, ist nett. Die Schwester Joy, in diesem Game ist nett. Ich will einen Kampf mit dir. Go, go, go. Wenn gewinnen mich gewinnt, weil ich einfach ganz toll Ja, ist das so? Maribel. Was hast denn so? Ein Verkuli. Ein Lechonk. Das ist einzig wahre, richtige Name. Okay. Ich weiß nicht, es ist interessant, dass man die Kamera hier drehen kann. Es ist genauso wie die Legends. Nur hier finde ich es ein bisschen schöner, weil die Grafik auch schöner ist. Und ja. Das war der Kampf. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das Spiel ein bisschen zu einfach wird. Vor allem auch wegen XP-Scher. Man kann sich ausstellen. Ich habe ein bisschen Angst. Oh nein, der verloren! Der hatte meine Pumpe noch von der KP! Hm, erstmal abgezogen kleines kitty machen ja. wie das wusste schon ja das wusste ich schon okay lass uns doch noch mal ein bisschen hier dieses Pratolido anschauen weil ich wette gibt es noch mehr interessante sachen 5 äh, fps trainer äh, charakter die um bewegen Jetzt ist es in Ordnung. Boah, wow, alles okay? Puh so viel laufen. Aber <lacht> kann ich nicht mit dem reden? Puppen sind was Tolles. Faircool ist besonders toll. Hier sind ah nur die mit dem Fall kann man mit reden. Okay. Hier ja, und praterieder sind ruhend gemacht die treibende Kräfte. Okay. Mal sehen was ich heute mache. Ach ja so gut. Was redet ihr denn da? Kakao? Sieht ja lecker aus. zum da hinschmelzen? Na bist du auch heiß auf Eis? Ach so eis uh ich kann eis kaufen <lacht> geosali salz oh gott ähm, kleiner spoiler es gibt ein pokémon was aussieht wie dieses eis das macht mir gerade ein bisschen angst <lacht> ähm, ja komm sorry wegen meinung aber erdbeereis definitiv mit geld bezahlen du, du, du. erdbeereis huh? <lacht> wow, wie lecker Ja, alle dürfen essen Nett Eikraft, <lacht> EP-Kraft Wasser, Raid-Kraft, Gestein What? Was bedeutet das denn? Kann man sich upgraden oder was? Okay, kann man Eis kaufen <lacht> Sehr interessant äh, Scheint aber <lacht> Immer der falsche Knopf Es ist immer der falsche Knopf Scheint aber ein sehr großes Ge Ja, geht so großes auch wieder nicht. Und oh, Pelipa! Ein Pelipa! Wusstest du, dass Pelipa. Pelipa kann in seinem Schnabel Briefe und Pakete transportieren, die sie austragen. Ja, das weiß ich. Mal sehen, was ich heute mache. Puh, so viel laufen, der gleiche Typ normal. Der ja, Tier ist so süß! Ja, ist schon ein ganz nettes Pokémon, definitiv. Ah, meine Paraheiler sind eingetroffen, damit kann man paralysierte Pokémon heilen. Okay, ich kann nicht in das Haus einbrechen. Schade, hätte ich gerne gemacht. Schaut mal! Das neue Tauros! Paldien, Tauros. Das Pokémon in der Spitze deines Teams hat immer zuerst in den Kampf geschickt. I know, I know. Wie findet ihr das neue Tauros? Und wie findet ihr allgemein, die neuen Pokémon, die hier gezeigt wurden? Mit unter anderem auch. Wupa. Ja, man kann die Pokémon nicht bewegen. Oh, man kann die automatisch nach oben setzen, wenn man Y drückt, statt mit Y die halt hochheben. So kann man die hochheben, aber. Interesting, interesting. Na gut, das war's dann auch wieder für diese Folge. Moment, Moment, Moment. Diese Folge wollte ich sagen. Aber. Ich glaube, ich komme mir sogar noch ein bisschen um. Weil der Ort scheint mir sehr klein zu sein. Ein bisschen kann ich mich noch umschauen, denke ich. Machen wir ein paar Minuten länger, ist ja in Ordnung. Ist in Ordnung. Da wird jetzt niemand rumschreien. Ey, warum ist das so lang? <lacht> Junge, wie die Lägen. Seht ihr das? Oh Gott. Gedeppt? Was? Immer schon langsam, ja? Oh, diese Uniform. Wenn du verwehrt dass du eine Schülerin an der Akademie bist, weißt du weißt ja, dass du sechs Punkte in die führen kannst. Also brauchst du nicht. Du kannst zurückhalten zu ihm. ja? Was denn? Was? Das wird ein gutes Foto. Okay, die man die Fotos war kein Depp. Okay, dachte ich. Hi. Ach so, mit dir wollte ich gar nicht reden. Ich wollte eigentlich boah, das dauert so lange. Hey, nein, ich wollte mit dir reden. akademie oder aus Pratolido sind nicht auf ein Zimmer auf der Akademie angewiesen, sondern können direkt dorthin pendeln. Der, Steil, der steile Hügel ist aber etwas anstrengend. Cool. An der Akademie lerne ich so viele neue Dinge über Pokémon. Zum Beispiel weiß ich jetzt dass ein Pokémon bis zu vier Attacken jagen kann. Ja, das muss man halt erstmal alles lernen. Okay, da geht's lang. Das sollen wir aber noch nicht lang. Wir sollen erstmal nach da oben. Deshalb würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge dort nach oben gehen und herausfinden, ob denn die Akademie eine gute Idee war von Game Freak. Und äh, ja, da hinten wieder ein paar lagende NPCs. Naja.